Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, den idealen Partner zu suchen. Sparen Sie lieber Ihre Kraft dafür auf, mit dem Partner, den Sie gefunden haben, die Beziehung zu der zu machen, die Ihrem Ideal am nächsten kommt. Denn ideale Beziehungen entstehen nicht, weil beide Partner ihr Ideal gefunden haben, sondern wenn beide sich gegenseitig geholfen haben, ideale Partner zu füreinander zu sein.